Social Media oder Web 2.0 ist für mich eine weitere Möglichkeit, Informationen weiterzugeben und Meinungen auszutauschen. Äh, weitere Möglichkeit zu den schriftlichen, zu den äh, sonstigen Kontakten, die mit Menschen bestehen. Und äh, ich glaube, das ist eine große Chance, auch äh, einem größeren Kreis entsprechende Informationen zukommen zu lassen und einen Einblick in die eigene Arbeit zu geben. Die äh, Möglichkeiten sind ja vielfältig. Neben dem unmittelbaren Meinungsaustausch geht es ja um äh, Fotos, geht es um äh, entsprechende äh, Terminvereinbarungen und geht es auch darum, dass man einfach an einer Stelle den Stand der Arbeiten zu einem Projekt hinterlegt. Alles ist hilfreich und äh, führt auch in der Arbeit weiter.